So, so, ihr habt euch also entschlossen, Gossip zu zocken. Okay, aber es gibt einige Sachen, die man beachten muss, wie die Steuerung genau funktioniert, wie man questet, wie man levelt, wie man Erfahrungspunkte hineinsteckt. Und dafür sind meine Tipps da. Ich werde euch Schritt für Schritt für den Anfang heranführen, damit ihr euch auch zurechtfindet. Die STRG-Taste ist euer bester Freund. Sei es, wenn ihr Leitern raufgeht, wenn ihr Truhen öffnet oder mit NPCs redet Steuerung W ermöglicht das alles ähm, um Handel zu treiben zum Beispiel müsst ihr Steuerung A drücken oder Steuerung D also jedes Mal mit der Steuerungstaste um das Schwert zu schwingen Steuerung D Steuerung A Steuerung W also immer schön die Steuerungstaste drücken wenn ihr auf mehrere Gegner auf einmal trifft, lockt ein Gegner immer nach dem anderen her und bekämpft ihn ähm, am Anfang sind die Scavenger die beste Wahl zu bekämpfen. Die Blutfliegen sind noch etwas zu stark, da würde ich ein bisschen läweln und vom Varan würde ich erstmal die Pfoten lassen. Und Wenn der NPC zu euch sagen sollte, ja, da beginnt das Ortlager, geht nicht rein oder geht nicht zu tief in den Wald, dann hört lieber auf den NPC am Anfang. Okay. Bei Pavels und Mortrax sind beide NPCs, die ihr im alten Lager trifft. Die beiden bringen euch einmal ins Sumpflager und einmal ins neue Lager. Und durch die könnt ihr super leveln, die erliegen die Gegner für euch und ihr lehnt euch einfach zurück und genießt die Show. Mit einigen NPCs könnt ihr auch handeln, das Handelfenster ist folgt aufgebaut. Links ist das vom NPC, rechts ist euers und in der Mitte ist das Handelfenster, was ihr halt hergeben wollt und was ihr bekommen könnt. Ihr bewegt euch durch das Handelsfenster mit A und D, durch euer Inventar und durch das vom NPC. Wollt ihr jetzt was zum Handeln her tun, dann drückt ihr die Steuerungstaste und A. Und beim MPC sein Inventar ist es Steuerung, Taste und D. Und je nachdem, man sieht ja den Wert, drückt man dann auf Eingabe, also auf Enter zu bestätigen. Jetzt ist die Währung von Gossig. Am Anfang tut man sich da ein bisschen schwer an Erz zu kommen. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Doppelte Waffen an Händler zu verkaufen, Schutz zu verkaufen wie Becher, Teller und weiß was ich. Oder Questlines, zum Beispiel die vom Whistler. Da gibt er euch Geld, damit ihr ein Schwert für ihn kaufen könnt und Warum ihr könnt das Erz dann zum Beispiel auch behalten von ja. ihm, aber dann ist er ein bisschen feindlich oh. auf euch und, und ich sag jetzt nicht wie, wie, weil ich nichts spoilern will, also es bleibt euch überlassen. Noch eine gute Möglichkeit an Erz zu kommen ist zum Beispiel das Talent von den Jägern mit den abnehmen und mit dem Fellabnehmen von Tieren. Wenn ihr dann zur Mine geht, dann bekommt ihr auf jeden Fall das Erz, was ihr dann noch braucht. Bei Gossi gibt es verschiedene Lehrer, die euch verschiedene Sachen beibringen. Zum Beispiel der eine steigert die Stärke, der eine steigert das Geschick, wiederum der andere, der bringt euch das Teil ins Schleichen bei oder Schlösser knacken oder Einhand. Zu dem werde ich jetzt gleich kommen, darum habe ich die zwei Punkte auch zusammengenommen. Und wenn ihr wissen wollt, wie viele Talentpunkte ihr habt, dann könnt ihr einfach die B-Taste drücken. Das öffnet einen kleinen ein Bildschirm, wo ihr die Talentpunkte von euch seht, welches Level ihr zurzeit habt und was ihr noch braucht, um einen neuen Levelaufstieg. Hier zeige ich euch jetzt ein Beispiel, wie ich gegen mehrere Mollerats mit Leichtigkeit kämpfe. Jeder kennt es, NPCs die euch wegen ihrer Art auf die Nerven gehen, jeder hatte schon mal so einen. Matt ist so einer, er verfolgt euch auf Schritt und Trip, labert euch voll, unterstützt euch nicht im Kampf, also begleitet ihn ruhig raus aus dem Lager, dass ihr ein bisschen weg seid vor allen anderen, dann nehmt ihr eine Waffe raus, entweder ein Schwert oder eine Stachelkolle, drückt Steuerung W und es ist erledigt. Fertig. Und dann könnt ihr ihn auch gleich noch ausrauben. Bei Gothic gibt es kein Autosave, das heißt, ihr müsst regelmäßig speichern. Einmal auf die Escape-Taste und auf Spiel speichern. Das ist sinnvoll, weil es noch ein paar Bugs gibt. Zum Beispiel, ein Bug ist mir noch aufgefallen mit Mortark, wenn ihr mit ihnen mitgehen wollt ins neue Lager und dann irgendwo anders hingeht, da ist der NPC weg, der ist dann wahrscheinlich schon unterwegs. Das heißt, dann könnt ihr das Spiel auch wieder neu laden zu dem Zeitpunkt, wo er noch da war. Also immer brav speichern und laden. Es gibt natürlich noch mehr Tipps in Gothic, aber das soll es erstmal gewesen sein. Die reichen eigentlich für den Einstieg. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Vielleicht bis demnächst. Ciao.